Der Neymar Junior Schuh erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Doch welcher neue Puma Future Set bietet das beste Preis-Leistungsverhältnis? Heute im Video der Puma Future Set 1.3 im Battle mit dem Puma Future Set 2.3. Wir vergleichen also heute genau diese beiden Fußballschuhe, zum einen der Puma Future Set 1.3 199,95 Euro gegen diesen hier, den Puma Future Set 2.3 129 Euro, sprich 70 Euro Preisunterschied. Ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist und welcher Fußballschuh das bessere Preis-Leistungsverhältnis hat, gibt es jetzt im Video, falls ihr euch die Schuhe sichern wollt, wie immer unten verlinkt. Heute als im Vergleich jetzt gehört die neuen Puma Future-Set Modelle. Zum einen natürlich hier der Puma Future-Set 1.3, das Topmodell für 199,95 Euro und hier der Puma Future-Set 2.3 für 129,95 Euro. Zwei sehr, sehr coole Fußballschuhe, vor allem ein brandneuer Fußballschuh. Ich hoffe natürlich, ihr kennt schon das Test- und Review-Video zum Puma Future Set 1.3, dem neuen Neymar Fußballschuh. Heute geht es aber eher um das Thema Vergleich, um zu gucken, ja, welcher Fußballschuh bietet das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben immerhin einen Unterschied von 70 Euro und deshalb wollen wir erklären, welcher Fußballschuh lohnt sich, mehr zu kaufen. Bin gespannt aufs Fazit. Wir starten rein mit dem Thema Optik, denn man muss ehrlich sagen, bei Fußballschuhen natürlich immer mitentscheiden und vor allem bei einem so großen Preisunterschied erwartet man natürlich auch optisch eine Anpassung. Deshalb würde ich sagen, schauen wir das Ganze mal im Detail an. Schauen wir uns die beiden Fußballschuhe also mal im optischen Vergleich an. Preisunterschied sehr groß, optisch muss man aber sagen, fällt das Ganze gar nicht mal so krass auf. Ein paar Unterschiede gibt es natürlich. Zum einen hier, es fällt schon mal auf, wenn ich ein Schuh von Puma gelöst dass man zum einen hier einen grauen Puma-Block hat, auch hier Future und hier das Ganze in schwarz gehalten, um hier mal einen kleinen Unterschied zu machen. An der Ferse ist das Band bei beide, beiden grau und hier aber die Sohle orange komplett gehalten, keinen Farbverlauf untergebracht. Das heißt, hier gibt es einen Unterschied und man kann es auch erkennen, hier oben haben wir kein Future-Set-Logo und hier schon. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ansonsten für einen Laien relativ schwierig zu erkennen Natürlich fällt der hier noch ein bisschen detailreicher auf und auch was die Struktur auf dem Obermaterial angeht. Aber für den großen Preisunterschied muss man sagen, in der Optik auf jeden Fall auch beim günstigeren Schuh eine sehr, sehr solide Auswahl. Schauen wir uns also mal das technische Detail schlechthin an und zwar das Fusion Fit. Blassband, das ist quasi hier oder Fusion Fit, besser gesagt hier im Mittelfußbereich. Dieses Kompressionsband, was wie gesagt jetzt deutlich, deutlich großflächiger angelegt ist als beim 1.2 oder 1.1 im Vorgängermodell. Vom Vorderfußbereich bis hin zur Fersenfixierung ist dieses Band vorhanden. Es ist sehr elastisch, nochmal deutlich adaptiver angelegt als beim 1.2, sprich anpassungsfähiger und sorgt einfach für eine optimale Unterstützung beim Richtungswechsel, so zumindest beim 1.3 und tatsächlich auch beim 2.3, denn wir haben hier tatsächlich auch das Fusion Fit Plus, ich muss sagen so ein bisschen abgespeckter, ein bisschen Weniger adaptiv und auch die Schnürung ist ein bisschen anders angelegt, weil es nicht ganz nach vorne verläuft. Da haben wir hier eine Schnürung weniger. Nichtsdestotrotz muss man tatsächlich sagen, dass auch diese Technologie hier sehr, sehr gut funktioniert. Denn man hat hier, wie gesagt, einen sehr weichen Mittelfußbereich, wird hier also optimal unterstützt. Hier ist das Ganze so ein bisschen ja, weniger flexibel angebracht. Nichtsdestotrotz, die Technologie an sich funktioniert definitiv sehr gut. Das heißt, selbst bei der 70 Euro günstige Variante hat Puma hier das Feature schlechthin untergebracht, was ich sehr, sehr stark finde. Trotz 70 Euro Preisunterschied ist hier trotzdem das Elite-Stück quasi untergebracht, was diesen Fußballschuh auch in der Takedown-Variante extrem gut macht. Schauen wir uns mal die Sohle an. Auch hier fällt auf, dass man einige Gemeinsamkeiten hat, denn es ist eigentlich fast die Elite-Sohle. Wir haben hier natürlich einen anderen Farbverlauf. Nichtsdestotrotz haben wir auch hier das Dynamic Motion System. Das heißt, Puma hat natürlich darauf geachtet, die Komponenten, die den Schuh so gut machen, auch tatsächlich am Schuh unterzubringen, auch bei der takedown variante Das heißt, auch hier Thema Richtungswechsel wird natürlich optimal behandelt. Das heißt, man stellt sich natürlich die Frage, wo ist jetzt eigentlich der Unterschied und vor allem auch preisliche Anregungen, um sich diesen Fußballschuh den zu holen. Das liegt natürlich am Gesamtpaket, vor allem im Bereich Touch. Zum einen haben wir natürlich hier beim Puma Future Set 1.3 die neuen Spikes untergebracht, kann man tatsächlich sagen. Es sind so Gripstruktur struktur 5 5D-Elemente, die nochmal helfen sollen, mehr Grip am Ball zu haben. Kennt man von Adidas, vom Adidas Predator. Und auf der Innenseite hat man das Ganze reduziert, macht es nochmal weicher und direkter für einen sehr, sehr guten Touch. Das hat mir in der Testphase sehr, sehr gut gefallen. Man hat hier keinen unglaublich direkten Touch, aber einen sehr soften. Und das liebe ich auf jeden Fall beim tempo Tripling sehr, sehr gut, was Puma hier gemacht hat. Zum einen natürlich Grip und aber auch ein weiches Ummaterial. Und tatsächlich auch hier beim 1.2 finden wir eine Grip-Struktur auf der Außenseite. Weniger aggressiv angebracht, bisschen flacher und dicker. Und auch auf der Innenseite ist das Ganze eher als Erhöhung statt als Ausschnitt. Das heißt, wir haben hier ein ja, deutlich weniger flexibleres Obermaterial, muss man tatsächlich so klar sagen. Hier ist der Unterschied sehr groß, Beide zwar sehr soft, nichtsdestotrotz macht natürlich hier die Elite-Variante die deutlich bessere Figur. Soll aber nicht heißen, dass man nicht auch bei diesem Fußballschuh tatsächlich eine sehr gute Ballkontrolle, ein sehr gutes Ballgefühl erwarten kann. Ist natürlich weniger flexibel als bei der Elite-Variante. Nichtsdestotrotz kann man sagen, dass es im Bereich Tripling, also Ballkontrolle, Ballgefühl, hier beide Schuhe tatsächlich eine sehr gute Figur machen. Natürlich beim Elite-Modell das Ganze etwas aggressiver und auch etwas professioneller untergebracht. Das war es auch schon wieder zum Puma Future Set Schuhvergleich. Ich hoffe natürlich, das Ganze hat euch gefallen und wir hoffen natürlich, dass wir eure Fragen zu diesen Fußballschuhen klären konnten. Ihr findet alle Infos wie immer unten in der Beschreibung. Ich hoffe natürlich, ihr habt Bock auf weitere Vergleichsvideos. Da sind wir nämlich gespannt, welche Schuhe sollen wir als nächstes vergleichen. Auch mal wieder ein Boot Battle zwischen zwei unterschiedlichen Marken. Gerne Feedback in den Kommentaren Da lassen Außerdem gerne dem Kanal ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Das Ganze ist kostenlos, unterstützt meine Arbeit enorm. Deswegen würde es mich natürlich mega freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und... Ciao.